Hallo, liebe Freunde der gruseligen Literatur. Ich möchte euch heute eine Geschichte vorlesen aus dem Kurzgeschichtenband Kurz mal raus und sie heißt Fadenstärke. Jeder hätte in dieser Situation Angst. Jeder. Es liegt nicht an mir. Vor sieben Minuten bin ich aufgeschreckt, weil ich Geräusche gehört habe. Seitdem wage ich kaum zu atmen. Irgendetwas ist da draußen. Die Taschenlampe anzuschalten macht keinen Sinn, weil der oder die oder das da draußen mich dann sehen kann. Aber ich ihn oder sie oder es nicht. Ich bleibe im Dunkeln und lausche in die Nacht. Schritte. Jemand kommt. Ich setze mich in die Mitte des Zeltes. Der Verkäufer hat gesagt, dass der Stoff zwar nur eine geringe Fadenstärke habe, genauer gesagt 45 denn je, aber absolut reißfest sei. Dennoch bin ich voll ungeschützt. Es sind nur 0,2 mm Stoff. Die Schritte stoppen. Ich schätze, dass er oder sie oder es etwa einen Meter Luftlinie neben mir steht. Im Grunde sind wir nur optisch getrennt. Ich habe Angst. Etwas streicht an der Zeltwand entlang. Ich spüre die Erschütterung der Schritte durch den Erdboden. Er oder sie oder es ist groß und schwer. Es ist meine erste Nacht hier draußen. Wildes Campen soll ein Spaß sein, dass ich nicht lache. Im Moment ist es furchterregend. Ich werde es nicht weiterempfehlen, egal wie das hier ausgeht. Er oder sie oder es umrundet mein Zelt. Soll ich etwas sagen? Durch meine Stimme werde ich mich als Frau outen und das ist jetzt auf keinen Fall ein Vorteil. Also halte ich den Mund. Ich hoffe und warte und bebe im Takt meines Herzschlages. Mein Rucksack liegt am Zelteingang. Ich traue mich nicht, ihn zu mir zu ziehen, denn im selben Moment könnte er oder sie oder es den Reißverschluss aufziehen und mich packen oder erstechen oder verschlingen. Aber mein Rucksack wäre die Rettung, also das, was da drin ist. 45, das ist das Maß des Kalibers, das mir der Verkäufer genannt hat. Genauer gesagt beträgt der Geschossdurchmesser meiner Pistole 45 Zoll. Das sind 11,43 mm. Soll ich sie benutzen? Ich weiß es nicht. Es macht mir Angst. Und ich habe ja nicht mal genug Mumm, sie aus dem Rucksack zu holen. Er oder sie oder es bleibt vor dem Zelteingang stehen. Geh weg. Bitte, lieber Gott, mach, dass er oder sie oder es weggeht. Während Gott darüber nachdenkt, durchfährt mich ein Stoß Entschlossenheit. Meine Hand fliegt nach vorn und packt den Rucksack. Ich zerre die Seitentasche auf. Er oder sie oder es drückt gegen den Zelteingang. Ich packe die Pistole mit zwei Händen und ziele auf den Eingang und ich rufe, gehen Sie weg! Keine Antwort. Er oder sie oder es zieht am Reißverschluss. Ich rufe wieder, gehen Sie weg! Der Reißverschluss hebt sich ein paar Zentimeter ein Luftzug, ein winziges Dreieck schwarzer Nacht. Meine Angst wird zu entsetzen. Nein, schreie ich und drücke ab. Was für ein Rückschlag. Die Waffe stößt mir vor die Brust, meine Ohren pfeifen. Ein 11,43 mm großes Loch im reißfesten Nylon. Der Erdboden bebt, als er oder sie oder es darauf aufschlägt. Ruhe. Ich sitze da. Die schweigende Pistole in der Hand und starre auf den Zelteingang. Das kleine schwarze Dreieck bewegt sich im Wind. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nachschauen will ich nicht. Ich will die Sicherheit meiner 0,2 mm starken Hülle nicht verlassen. Wer weiß, was mich da draußen erwartet. Ich bleibe sitzen und warte auf das Morgenlicht.